Hi, mein Name ist Anastasia, ich studiere im zweiten Semester Marketing Management an der Makromedia Hochschule in Stuttgart. Ich wollte unbedingt in Baden-Württemberg studieren und ich habe mich erkundigt und habe gesehen, dass Stuttgart eine super Uni-Stadt ist, für also mit sehr, viel, sehr vielen Studenten und ein schönes Studentenleben und deswegen habe ich mir erstmal Stuttgart ausgewählt und dann war die Frage etwas mit Medien, etwas mit Marketing, mit Management vielleicht und äh, ich habe mich mehr connect und habe über die hdm gefunden das ist eine staatliche uni und über die makromedia und ich habe beide besichtigt und ich war von der makromedia von anfang an überzeugt also das ging einfach ganz locker wir sind in einem büro reingegangen ich habe mit der frau Langenberg gesprochen und sie hat mir die uni gezeigt und die kurse und äh, wie so ein saal aussieht wie die dozenten sind Veränderungen sind ein Teil meines Lebens und glaube ich werden immer ein Teil an meines Lebens sein. Und von daher denke ich, dass dieses Fach Marketing Management wirklich zu meiner Persönlichkeit passt. Bitte seht mich nicht an. <lacht>